Hallo und willkommen in meinem virtuellen Klassenraum. Ich möchte euch heute eine Software vorstellen, mit der man sich ganz toll vernetzen kann. Man kann dort große Klassentreffen machen, Besprechungen. Es wird genutzt in Klassenräumen zur Weiterbildung, zur Umschulung. Ich mache dort meine smartphone video seminare auf diesem Portal. Und es heißt, die Software heißt Zoom. Ihr habt sie alle sicher schon gehört. Hashtag ZOOM. .us ist die Website. Das Programm läuft auf den Desktops, auf Laptops und sogar mobil. Ihr könnt also auch mobil in einer Konferenzschaltung sein und zwar mit Bild und Ton. Dazu braucht ihr ein Gerät, das Audio und Video freischaltet und aufnehmen kann. Wer sich auf Zoom anmeldet, hat natürlich verschiedene Variationen, aber schon die basic Option hat wahnsinnig viele Möglichkeiten. Man kann sich von vier bis hundert Personen zusammensetzen und ähm, im virtuellen Raum eben virusfrei sozusagen konferieren. Und wie geht das alles? Ich, ich veranstalte ein neues Meeting und klicke hier rauf. Und dann sehe ich mich. Und dann werde ich mit dem Computer Audio teilnehmen. Hier unten habe ich die Möglichkeit, mich stumm zu schalten, hier unten links, oder auch das Video abzubrechen. Mit abgebrochenem Video bin ich auf schwarz und habe mir dieses kleine Bildchen gemacht. Jetzt werde ich das Video starten und das Audio und sage Hallo! Als Gastgeber und als Host mache ich mein Programm. Ich stelle etwas vor und ich kann meinen Bildschirm teilen und meine PDF und meine Präsentation abfahren, damit alle Teilnehmer des Meetings eben in der Präsentation folgen können. Eine ganz tolle Möglichkeit, ich kann auch mit dem Mobiltelefon arbeiten. Ich sage Bildschirm freigeben und zwar ins iPhone. Jetzt gebe ich das Bild, den Bildschirm meines iPhones frei. Dann gehen wir auf eine Software und zwar Filmic pro zum Beispiel. Die schauen wir uns dann an. Wir können einen Weißabgleich herstellen und hier kann ich auch eine Aufnahme machen und schon geht es los. Jetzt nehme ich das auf, was ich hier erlebe und es ist eine fantastische Sache. Zur Diskussion kann ich dann wieder den Bildschirm zurücknehmen und alle Menschen sehen sich selbst. Wie sehe ich die Leute? Ich sehe sie entweder in der Sprecheransicht, dass jeder groß auf dem Bildschirm ist, der gerade spricht, oder in der Galerieansicht, dass ich meine ganze Gruppe dort sehe. Jeder der Teilnehmer kann sich auch schwarz schalten, wenn er das Video wegnimmt, steht er einfach bei Schwarz einfach mit seinem Namen und eine ganz tolle Möglichkeit, bei wem es wirklich sehr schlecht aussieht im Home Office, der kann sich einen virtuellen Hintergrund basteln und dann mit virtuellem Hintergrund vor der Brücke von San Francisco oder wo auch immer eben stehen und teilnehmen. Eine ganz tolle Möglichkeit ist auch der Breakout-Room. Der Breakout-Room heißt, dass ich in einer großen Gruppe kleine Untergruppen machen kann. Als Host kann ich kleine Breakout-Sessions installieren, manuell, also in kleine Untergruppen aufteilen. Und dann gehe ich als Dozentin zum Beispiel von einer Gruppe zur nächsten und sage hier da ist die Gruppe, die mit Samsung-Telefonen dreht und hier ist die Gruppe, die mit iPhones dreht. Und die haben ganz unterschiedliche Fragen und die splitte ich dann auf und kann sie in diesen unterschiedlichen Fragen optimal unterstützen. Das heißt, auch für mich als Dozentin ist das eine ganz tolle Herausforderung und ich bin erstaunt, wie intensiv und konzentriert die Arbeit in so einem Portal möglich ist. Der virtuelle Klassenraum, er ist gesetzt Und er wird jetzt ausprobiert. Eine ganz fantastische Möglichkeit, sich zu vernetzen. Auch in einer Zeit, wo wir uns eben nicht in großen Teams real treffen können. Kommt rein in den virtuellen Klassenraum und gebt euch einfach hin zu dieser digitalen Erfahrung. Sie funktioniert. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns. Ciao!